Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. Ich glaube dir. Bei mir, ja, bei dir auch. Die Fliegen ist super, gell? Wahnsinn. Also. Da schlagen wir die jetzt live? Nein, nicht. Wir sind ja egal. Okay. Also, Schlagzeilenrevue mit Martin, Martin und der Fliege. Was ist los im Staat Österreich? Hast du gelesen, das rechte Magazin wird? hab Juli eingestellt? Ja und? Du hast recht, kein Problem, die kriegen jetzt alle Kronenzeitung. Eben. Ja. Kein Problem. Aber wirklich gut ist die Meldung <lacht> wirklich gut ist die Meldung von Blümel. Er hat gesagt, <lacht> meine Eltern haben gesagt, du sollst nicht lügen. Die fragt mich, was tut er in der Politik da? Er wird es bemerken. Und seid ihr stolz? Liebe Blumeneltern In die Kommentare. Ja, schauen die das? Ganz sicher. Passt. Technische Reichweite 8 Millionen. Richtig. <lacht> Was haben wir noch gehabt? Äh, das hätte ich nicht geglaubt, dass die Freiheitlichen mit der islamischen äh, wie heißen die Glaubensgemeinschaft zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Ja, jetzt gibt's. Sie sperren die Hitten alle gerade zu. Ja, aber jetzt ist mal drauf gekommen, die von der islamischen Glaubensgemeinschaft haben dem Freiheitlichen und dem Kurz gesagt, welche er zusperren soll. Dabei war das auch in die Riege hintereinander. Und jetzt wollen sie den Chef von denen abwählen. Das heißt, die Freiheitlichen sind jetzt. isis Kämpfer? Ich kenne mich doch nicht so aus. <lacht> aber sie sind in den Glaubenskrieg eingestellt. Volle Wäsche. Und nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich wissen, auf welcher Seite. <lacht> Was war die Woche beim Trump los? Begonnen hat es bei ihm schon mal mit einer grundsätzlichen eine positiven Nachricht. Aha. Er hat Geburtstag gefeiert, Den 72. Okay. Und an dieser Stelle, sehr geehrter Herr Präsident, dear Mr. President, Happy Birthday. Martin. Das ist mit jetzt mache ich nicht mit. Das ist unhöflich. Aber gut, gehen wir weiter. Ja. Er hat natürlich Geburtstag Ja. aber hat nicht wie jeder andere einfach eine Party schmeißen können, weil er ja der Präsident der gestatten ist und deswegen muss er arbeiten. Er hat es von der ISS her gemacht, oder? Was, von der ISS? Ja. Von der Krankenstation? Ja. Ja, das macht nicht jeder. Du hast gesagt, er macht es nicht wie jeder. Achso, nein. Soweit ist er nicht abgekommen. Okay, gut. Er ist schon aus aber er war nicht in Amerika. Okay. Er ist in Singapur, glaube ich. Okay. Weil er sich in Kim Jong-un trifft. Der Staatsmann aus Nordkorea. Genau, der große, Sehr seriöse, menschenliebende ja. Staatsmann. Die zwei treffen Sie damit sie da ein, ein kleines Abkommen machen, ja. wegen der Atombomben und sowas, der was. Weiß. Mhm. Und jetzt sind sie BFF, die zwei. Habe ich gelesen, ja. Alles gut, super schön ähm, Unterschrieben, alles fein. Passt. Problem, gibt es ja auskennen, also nicht Trump und nicht der Kim, die haben gemeint, das ist eigentlich gar nichts wert, okay. das Papier, weil nichts drinsteht steht. Davon lässt sich aber der Trump jetzt nicht beirren, oder? Nein, es ist ja der Trump. Eben. Aber er hat ja auch noch andere wichtige Sache gehabt die Woche. G7-Gipfel. Das sind die wirklich wichtigen? Das sind die wirklich wichtigen sieben Staaten auf dieser Welt. Mhm deren Wirtschaftszusammenarbeit dort in dem g 7 gipfel G7-Gipfel immer ausmachen. Und der Trump hat man war super, war schön, erfolgreich, hat ihn passt, dann steigt er in seinen Flieger. Und weil er etwas war Internet hat, hat er seinen Twitter rausgefasst und hat gemeint: So, übersetzt, fuck you, streichen wir alles, interessiert mich nicht G7. Sehr meinungsstabil, der Herr. keiner. Aber ein wichtiges Thema, was dich wahrscheinlich sehr interessieren wird. Fußball? Ey klar! Ja, Fußball! Weißt du, wo du 2026 hingehen musst, um Fußball-WM zu schauen, wenn du dabei sein willst? Ist das nicht in den USA? Richtig! Ja? Und in Kanada, und in Mexiko. Wir das haben nämlich eine Dreierkombi eingereicht, ja? und haben Kuna. Aber das wird schwierig, wenn der Trump erfolgreich ist. Ja. Weil dann gibt es die Mauer. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Was ist zu klären geworden? Bienen bringen sie im Fußball. Was? Hast du das nicht gelesen? <lacht> da war in Ecuador ein Spiel, und auf einmal ist ein Bienenschwamm daherkommen und alle Fußballer haben sie einen Boden gehabt und ergeben. Die Bienen haben es drauf. Grüße an die Bienenkönigin. 1 zu 0 für die Bienen. Mindestens. <lacht> Zu diesen Zeiten ein wichtiger Erfolg. Ja. Bienensterben? Ja. Ernste Sache. Was hast du gelernt? <lacht> ich habe ähm, hab was aus meiner Kindheit erfahren, was es immer gibt oder was es sich verändert hat. Das Männerbild, was ich aus meiner Jugend noch gelernt habe, das ist eigentlich, es bröckelt nicht nur, ich glaube es ist demoliert. Naja, du bist ja auch nicht der Jüngste. Also du hast doch schon ein bisschen. ne? Eben. Ja. Und? Also. Ähm, ich muss in England haben sie Bauarbeiter, ja. Bauarbeiter sind ja bekanntlich echte Männer, vor lauter Hitze, und weil es gesetzlich nicht erlaubt ist, das kurze Hosen anziehen, haben sie ein Schlupfloch gefunden ja. und sind alle im Rock gekommen und im Kleid. Und es waren keine Schatten. Ja, es waren keine Schatten. <lacht> Tja, Mann muss man sein. Richtig. und man muss es sich trauen. Genau. Tja, das war's eigentlich für die Woche. Ich will mein Handy zurück. <lacht> okay. Gut. Danke fürs Reinschauen, wenn es euch gefallen hat, äh, rast einen Daumen hoch da, und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder, und er muss jetzt schauen, wie ich beim Fuß stelle. Bitte sehr, Martin. Danke, grüß euch ciao. ciao.